Hey, wir machen aus euren Kilometern Bäume. Wie das geht? Mit unserem Klimalauf. Bis zum 5. Juli könnt ihr euch alleine oder mit Freunden auf klimalauf.de4w.org einschreiben und zusammen Müll und Kilometer sammeln. Je mehr Kilometer ihr lauft, desto mehr Bäume pflanzen wir in einem deutsch-französischen Aufforstungsgebiet. Was ihr genau dafür braucht, ein 30 Liter Müllsack, eine 0,5 PET-Flasche für die Zigarettenstummel und vielleicht ein paar Handschuhe. Je mehr Freunde ihr seid, desto mehr Kilometer sammelt ihr und desto mehr Bäume pflanzen wir für das Klima. Also, lauft mit und sammelt mit uns Kilometer fürs Klima.